Kreativfunk. Kreativ Kreativfunk. Kreativ Kreativ Kreativ die Kreativhelden onair. on Air. On Air. Hat er in dem Jahr was in den Jahr was hat er da? Hat er da was hat? Oder hat er da was hat? da Hat er da was was sonst keiner hat? Oder hat er da was hat? Hat er da hat? das da, da hat, da, hat, hat er nur da? Aber war ja ganz klar, dass er da war. Hat er da war unklar. Daumen sammeln wir mal bitte heute Hade wieder da. Ja, Herzlich willkommen zu Kreativfunk aus unserem Studio aus Nippes. Mein Name ist Cedric und ihr habt euch bestimmt auch gerade gedacht, was singt der da eigentlich? Wer das Lied nicht mehr kennt, es war Stefan Raab aus dem Jahr 2000 und er hat tatsächlich zur Jahrtausendwende mit diesem Lied am Eurovision Song Contest teilgenommen. Und genau darum geht es heute auch um dieses Verstehen oder auch Nicht-Verstehen, das ist Thema der Sendung. Und ja, es gibt ja zwei Arten von Verstehen. Ähm, grob gesagt, also das gerade, wenn man was akustisch nicht versteht, dann geht es ja erstmal ums Hören. Aber es geht ja auch darum, dass man irgendwie so ja mental irgendwas nicht versteht, nicht begreift so richtig. Und mit verschiedenen Arten des Verstehens, dieses mentalen Verstehens, wollen wir uns vor allem beschäftigen im ersten Teil der Sendung und dann im zweiten Teil mit Missverständnissen, wenn also das Verstehen nicht ganz so klappt, wie es soll. Und ich finde, dass ja Verstehen in der heutigen Zeit äh, umso wichtiger wird. Wir sind total umgeben mit wissenschaftlichen Fakten, die man verstehen muss. Ähm, das Verständnis füreinander wird immer wichtiger in, in den Zeiten der Rassismusdebatten und auch im Kontext der Diskriminierung. Und deswegen nehmen wir euch mit zu diesem Thema in dieser Sendung. Und ihr habt es ja am Anfang schon jetzt gehört, das wurde schon angeteasert. Wir hören jetzt nochmal die volle Dröhnung "Wade Hade Dude Da von Stefan Raab aus dem Jahr 2000. Ja, gerade in Köln haben wir ganz viele verschiedene Szenen und in den Szenen verständigt man sich ja auch auf eine bestimmte Art und Weise. Da gibt es also verschiedene Verständigungsformen und auch Regeln, wie dann diese Verständigung funktioniert. Und genau damit hat sich meine Kollegin Linda beschäftigt und sie nimmt euch jetzt mal mit in einige Kölner Szenen und erklärt, wie das Verstehen dort funktioniert. Innerhalb von Szenen gibt es auch eine Form der Verständigung nämlich die sogenannten Codes. Diese Codes können von Szene zu Szene sehr unterschiedlich sein und in unterschiedlicher Art und Weise formuliert werden. Codes sind sozusagen Abmachungen, die innerhalb einer Szene unausgesprochen unbekannt sind. Nun lasst uns diese unterschiedlichen Codes innerhalb der verschiedenen Szenen erstmal genauer begutäugeln. Als erstes fragen wir mal den äußerst talentierten Sprayer Bueno, wie die Codes in der Graffiti-Szene sind. Was es da so für Beispiele gibt? Tags, also sozusagen die Unterschriften der Maler, da gilt, je mehr man davon macht, desto mehr Anerkennung erhält man innerhalb der Szene. Bei legalen Flächen wird eigentlich gesagt, ja, es ist ja egal, wo man malt, ihr könnt einfach drauf losmalen, aber trotzdem gucken die Graffiti-Maler schon, worüber sie malen können und wo nicht. In der illegalen Szene heißt generell, äh, ein übermalen und äh, generell verpetzt man sich auch nicht untereinander. Also geht es viel um Respekt und die Anerkennung untereinander und von außen hin. Aber Graffiti ist ja auch eine Kunstform, also sind natürlich logischerweise, wie eben beschrieben, viele dieser Codes eben auch redlich gesehen. Aber wie ist das denn in Szenen, die eben nicht bildlich sind? Da fragen wir mal besser noch als anderes Beispiel Be Girl Luisa. Also B-Girl, sie ist eine Breakerin. Zu den festen Regeln im Breaking würde ich auf jeden Fall zählen, dass es ein bestimmtes Set an Basis-Moves gibt, die jeder und jede können sollte und kennen sollte, um sich eben als Breakerin bezeichnen zu dürfen. Äh, des Weiteren sollte man nicht in den äh, Kreis gehen oder ins Battle, wenn gerade jemand anderes tanzt und man sollte keine Moves von anderen kopieren, also klauen. Dafür gibt es eben auch bestimmte Handbewegungen, die das anzeigen, dass ein Move kopiert ist. Genauso wie es Handbewegungen dafür gibt, dass äh, ein Move mehrmals wiederholt wurde in einem Battle oder auch, dass man gecrashed ist, den Move also so letzten Endes verkackt hat. So wie es unterschiedliche Szenen gibt, gibt es auch unterschiedliche Individuen, welche Teil von mehreren Szenen sein können. So wie beispielsweise der Mike. Der Mike ist ein Breakdancer, also ein B-Boy, welcher in Köln zum Beispiel auch durch die Nintendo-Crew bekannt geworden ist. Und er ist aber auch ein Skateboardfahrer. Das heißt, als Skateboarder hat ihn möglicherweise schon die ein oder andere Person im einen oder anderen Skatepark schon mal vorbeidüsen sehen. Ja, als unser Experte würde mich zum Beispiel und unsere Hörerinnen und Hörer auch interessieren, wie überhaupt solche Szenencodes denn entstehen können. Ich meine, diese verschiedene Verständigung untereinander, dass einfach für alle klar wird, wie macht man das? Wie entstehen solche Klarheiten? Scene-Codes können in unterschiedlichen Formen entstehen, wie zum Beispiel gemeinsamer Kleidungsstil und gemeinsame Aktivitäten, Sprachgebrauch, Musikrichtung, Sozialverhalten, Werte und Moral, Ziele, Treffpunkte und so weiter. Diese werden von den jeweiligen Individuen miteinander gekoppelt, sodass jede dazugehörige Person dadurch nach mehreren Prozessen einen eigenen Zugang zu der Szene mit den entsprechenden Codes und Ritualen kreiert. Wie wir ja eben schon in den Beispielen gehört haben, können Codes mit verschiedenen Materialien gezeigt und auch formuliert werden in verschiedener Art und Weise. Szenen schaffen Räume für die Aktivisten, um sich innerhalb ihrer Gruppen zu zeigen und zu beweisen. Deswegen werden von ihnen regelmäßig Impulse gesetzt, um die Bestätigung von ihren Gleichgesinnten zu erhalten, wie zum Beispiel durch neue Kleidung, neue Sprüche, ein neuer Move beim Tanzen oder ein neuer Trick beim Skateboarden. Dadurch entstehen die jeweiligen Inspirationen oder Scene codes die aufgrund der heutigen digitalen Medien auch sich schnell verändern bzw. weiterentwickeln. Schlussendlich bleibt noch offen, wie sich die Leute auf solche Codes einigen. Die Annahme und Etablierung von Codes hängt davon ab, wie diese bei den anderen Szenenmitgliedern ankommt. Eine Standardisierung bzw. Pauschalisierung ist dabei kaum möglich. Ein globaler Scene code bedeutet keineswegs, dass es in der jeweiligen lokalen Szene genauso angenommen wird. Ja, wir haben jetzt auch am Ende noch mal gehört, dass äh, die Szenencodes sehr unterschiedlich sein können in äh, den verschiedenen Orten. Und jetzt ist meine Frage an euch, in welchen Szenen befindet ihr euch denn eigentlich? Und habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, welche Codes ihr da bewusst, aber vielleicht auch unbewusst verwendet? Ja, und ich finde ja, um Köln zu beschreiben, da gibt es gar keine richtigen Codes und auch keine richtigen Worte. Und das sehen auch Cat Baluso. Kreativfunk. Kreativfunk. Ja, und mit diesen wunderschönen Worten von Cat Balou kann ich eigentlich nur dazu überleiten, dass man ja manchmal wirklich gar keine Sprache braucht, um sich zu verstehen und das sehe nicht nur ich so, sondern auch noch andere Leute, die wir gefragt haben und die davon jetzt erzählen. Die beste Situation, in dem ich mich mit fast jedem meiner Freunde wortlos verstehe, ist, wenn ich am Esstisch sitze mit der Familie und es einfach tot langweilig ist, weil sie anfangen über Fußball oder was weiß ich zu reden. Und einfach der Freund und ich, wir beide kein Fußball mögen und uns einfach nur anschauen nach dem Motto nicht schon wieder. Dazu fällt mir ehrlich gesagt direkt eine Sache ein, die kommt dann halt aus dem Basketball. Ich weiß nicht, ob du es kennst, die Situation ist, wenn man quasi in einen Fastbreak läuft mit einem eigenen Mitspieler und kein Gegen Gegenspieler sonst in der Nähe ist. Und man äh, einen freien Korb quasi hat und man ohne sich zu verständigen dann quasi direkt weiß, der Mitspieler läuft hinter einem und man liegt, legt ihm den Ball per LDU gegen das Brett ab und äh, der dankt denen dann quasi. Das wäre dann so eine Situation, wo zumindest Leute, die aus dem Basketball kommen direkt wissen, was abgeht, ohne sich wirklich so per Worte zu verständigen. Wenn man halt so anderen Dude sieht und wenn man so halt nach oben nickt, dann ist das, heißt das so, was geht. Wenn man so nach unten nickt, ist das ja so, man erkennt den anderen und wenn man so nach links oder rechts wegguckt, dann ist das ja so, lass mal nach da hinten gehen. Und wenn man halt, wenn man halt nach vorne muckt, dann sucht man Stress. Ja, und ob man sich ohne Worte versteht, das kann man auch in einem bestimmten Dating-Format herausfinden. Davon habe ich mal vor einiger Zeit gelesen und fand das ganz lustig. Aus den USA... Ähm ist das, oder in den USA ist das entstanden, dass es da jetzt ein Silent Dating gibt. Das funktioniert so ein bisschen wie Speed Dating. Man sitzt sich da gegenüber, aber darf halt tatsächlich nicht reden. Äh, irgendwann darf man dann Zettel schreiben, aber das war es dann auch und man soll sich halt wirklich dann darauf fokussieren, wie sieht der andere aus? Ähm, welche Mimik hat der? Welche Gestik hat der? Klingt eigentlich ganz interessant und ist auch bestimmt für Schüchterne ganz gut. Äh, für mich wäre das glaube ich nichts. Ich wäre total lost, wenn ich nicht reden kann. Genauso wie die Sugar Babes. Ihr hört Kreativfunk. Schön, dass ihr noch dran seid. Und wenn ihr noch mehr zum Thema Verstehen wissen wollt und auch vor allem, wenn das Verstehen mal nicht so gut klappt, dann bleibt bis kurz nach halb neun dran. Dann geht es weiter mit dem zweiten Teil der Sendung. Bis gleich. Kreativfunk. Kreativfunk. Die Kreativhelden on Air. Ja, herzlich willkommen zurück. Zu Kreativfunk, zu unserem zweiten Teil der Sendung aus unserem Studio in Nippes. Ich bin Cedric und wir befassen uns ja heute mit dem Thema Verstehen. Und äh, wie ich schon eben angekündigt habe, geht es jetzt darum, was passiert, wenn man sich nicht so gut versteht. Und wir haben uns mal ein bisschen umgehört und einige Leute berichten jetzt von ihren Missverständnissen, die ihnen in der letzten Zeit widerfahren sind. Während der Corona-Zeit bzw. während des Maskentragens auf der Arbeit auf der Station ist mir besonders aufgefallen, dass Missverständnisse vor allen Dingen jetzt erst zustande kommen, wenn man die Maske trägt und im Umgang mit Sarkasmus einfach auch gute Laune machen will, dass das ganz schön oft zu Missverständnissen führt, weil man dann wirklich beim Patienten einen Spaß macht, um den irgendwie aufzumuntern, aufzuheitern und der aber gar nicht von einem diesen Gesichtsausdruck sieht und das dann super schnell zu Missverständnissen kommt und das ist echt schon zu so... Unangenehmen Situation hat das geführt, weil man dann wirklich so einen Scherz gemacht hat und derjenige das dann überhaupt nicht verstanden hat und man dann sagen musste, nee, es war ein Scherz, es war sarkastisch gemeint und das ist mir ganz besonders aufgefallen. Mein äh, Missverständnis äh, hat in einer Bar stattgefunden, Na, dort war ich mit Freunden abends was trinken und habe auf der Karte einen Cocktail gefunden, der hieß Shakespeare. Hm. Und der klang lecker und ich habe ihn bestellt und äh, als äh, dann die Getränke kamen, äh, stellte man mir ein Bier vor die Nase und äh, ich war felsenfest davon überzeugt, dass ich das nicht bestellt hatte, weil ich ja mit einem Cocktail gerechnet habe, bis man mir dann erklärt hat, dass der Shakespeare-Cocktail ein Cocktail ist, der wie ein Bier aussah. Also hatte ich dann doch das Richtige bekommen. Mein Missverständnis ereignete sich in den 80er Jahren. Wir hatten mit unserer Band in einem großen Festzelt einen großen Auftritt mit vielen anderen Acts und nachmittags haben wir mit dem Aufbau begonnen, man kennt das, viel Gewusel, Boxen werden geschleppt, Kabel verklebt, Mikroständer aufgestellt, Schlagzeug ausprobiert und was so dazu gehört. Und ständig stand da so ein kleiner Mann im Weg rum. Den habe ich eine halbe Stunde ignoriert. Irgendwann habe ich ihm gesagt, er soll doch bitte mal ein Kabel in die Hand nehmen und eins von A nach B tragen, damit das so aussieht, dass er irgendwas tut. Denn dies im Weg rumgestehe, hindert ja nur. Der hat ziemlich betroffen geguckt, irgendwas getan. Dann habe ich ihn vergessen. Und als wir nach unserem Auftritt von der Bühne gingen, um die Veranstaltung weiter zu verfolgen, wurde Uh, der Special Act angekündigt und das war natürlich niemand geringerer als dieser kleine unsichere Mann. Er wollte seine neue Platte vorstellen und sein Name war Gigi Anderson. War mir natürlich unangenehm, dass ich ihn wie so ein Hiwi behandelt habe, aber er hat einfach nichts anderes hergegeben. Also Gigi, wenn du das hörst, sorry nochmal für dieses Missverständnis und selbstverständlich hast du eine riesen Karriere gemacht und bist in aller Ohren. Von daher, sorry nochmal. Ja, wer Gigi Anderson jetzt nicht... Kennt, das ist ein Schlagersänger, manchen sagt er was, manchen weniger, aber er hatte einige Erfolge. Ja, und äh, ich habe auch ein Missverständnis erlebt in der letzten Zeit, beziehungsweise es geht ja eigentlich um meine Oma. Und zwar hat sie in der Stadt einen Mann gesehen, der auf dem Boden saß mit einem Pizzakarton und auf dem Pizzakarton stand ganz groß Danke drauf. Und dann hat sie ihm da Geld reingeworfen, weil sie dachte, ähm, die Person wäre eine obdachlose Person. Das war aber gar nicht der Fall, denn es stand einfach nur Danke auf dem Pizzakarton, weil sich der Pizzalieferant sozusagen bedanken wollte. Es gab dann ja eine kleine Auseinandersetzung, aber am Ende wurden die beiden dann doch noch Freunde und alles war gut. Jetzt hören wir ein Cover von der Sängerin Karin Lavida und das Lied heißt I Only Wanna Be With You. Ja, beim klassischen Missverständnis, da versteht man ja etwas nicht so, wie es sein soll, weil das so irgendwie versehentlich nebenbei passiert. Aber ähm, es ist ja auch manchmal so, dass wir genau das verstehen, was wir auch irgendwie verstehen wollen, weil es uns irgendwie ganz gut in den Kram passt. Ja, und dazu wird auch psychologisch geforscht und man nennt dieses äh, Phänomen Confirmation Bias. Und ich habe äh, einen Psychologen, André Mattes, interviewt und äh, das hören wir uns jetzt mal an. Ja, André, kannst du uns mal erklären, was genau ist denn der Confirmation Bias? Ja, gerne. Also der Confirmation Bias beschreibt die Neigung, selektiv die Informationen wahrzunehmen, die besonders gut zu den eigenen Überzeugungen passen oder die besonders gut ins eigene Weltbild passen. Wenn ich zum Beispiel Autoliebhaber bin und ich sehe einen Nachrichtenbeitrag über autofreie Innenstädte und der Beitrag beleuchtet Vor- und Nachteile von autofreien Innenstädten, dann werde ich als Autoliebhaber sehr wahrscheinlich ähm, die Nachteile besser wahrnehmen, besser mir merken können als die Vorteile, weil ich natürlich weiterhin mit meinem Auto in die Innenstadt reinfahren möchte. Also das bedeutet, dass man eigentlich nur das sieht, von dem man sowieso schon überzeugt ist und alles andere so komplett ausblendet. Genau, also natürlich nicht in der Härte. Man nimmt die anderen Sachen schon wahr, aber halt deutlich weniger wahr als ähm, die Sachen, die zu den eigenen Überzeugungen eben sowieso schon passen. Aber der Confirmation Bias beschränkt sich nicht nur auf die Wahrnehmung, sondern auch zum Beispiel auf die aktive Informationssuche. Wenn ich mich jetzt als Autoliebhaber eben über ähm, autofreie Innenstädte informieren möchte, dann werde ich natürlich mehr nach ähm, den Nachteilen von autofreien Innenstädten googeln, als nach den Vorteilen von autofreien Innenstädten. Ähm, genauso werde ich, wenn ich diesen Fernsehbeitrag gesehen habe, mich im Nachhinein besser erinnern an die Nachteile als an die Vorteile, weil das einfach mhm. besser zu meinen Überzeugungen passt. Ähm, und ich werde vielleicht auch Zahlen, die in dem Beitrag genannt werden, ähm, mehr im Sinne meiner Überzeugungen interpretieren. Wenn zum Beispiel ähm, gesagt wird, dass 10% Prozent der Parkplätze dann wegfallen würden, dann würde jemand, der diese autofreien Innenstädte gut findet, halt sagen, ach ja, das sind ja nur 10 Prozent. Aber ich als Autoliebhaber werde sagen, uh, 10 Prozent, das ist aber schon echt viel. Das sind äh, ein Zehntel aller Parkplätze, die dann da wegfallen. Das klingt ja eigentlich ganz ökonomisch, wenn man so denkt und halt die Sachen sich so zusammensucht, so die zu dem passen, was man sowieso schon kennt. Aber sowas kann ja auch gefährlich sein, wenn man immer nur das sieht, was man sehen will. Äh, hättest du jetzt konkret Tipps? wie man so ein Confirmation Bias auch vermeiden kann? Da haben sich die Psychologen natürlich auch sehr mit beschäftigt, wie man äh, diesen Confirmation Bias vielleicht ein bisschen aufweichen kann. Und der erste Tipp wäre, dass man sich vor allem seiner Vorannahmen erstmal bewusst wird. Also was sind meine Überzeugungen? Ähm, und ist es vielleicht tatsächlich so, dass ich immer im Sinne meiner Überzeugungen nach Informationen suche oder die Informationen im Sinne meiner Überzeugungen wahrnehme? Ähm, ich kann dann, wenn ich mir über meine Vorannahmen bewusst geworden bin, aktiv nach Informationen suchen, die vielleicht entgegen meiner Vorannahmen stehen, um mhm. halt eben auch ähm, Sachen oder Informationen aufzunehmen, die vielleicht nicht so sehr in mein Weltbild reinpassen. Ähm, und schließlich kann ich auch noch nach alternativen Erklärungen suchen. Vielleicht ist es halt eben nicht nur die eine Erklärung, die gerade am besten zu meinen Überzeugungen passt, sondern vielleicht gibt es auch alternative Erklärungen, die genauso plausibel sind. Die aber jetzt vor dem Hintergrund meiner Überzeugungen ähm, mir nicht so schnell in den, in den Kopf kommen. Ja, vielleicht helfen euch ja die Tipps auch ein bisschen weiter, wenn ihr euch mal dabei ertappt, dass ihr sowas genau in die Richtung interpretiert, die ihr gerne hättet. Und es ist vielleicht nicht ganz so klar. Es gibt übrigens da noch andere Phänomene. Ich, ich kannte noch den Halo-Effekt, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, dass man irgendwie ein Merkmal zum Beispiel einer Person total in den Vordergrund äh, stellt. Ja, Zum Beispiel, wenn eine Person jetzt ähm, total gut aussieht oder sie trägt eine Brille. Und dann verknüpfe ich damit bestimmte Assoziationen, dass ich dann denke, okay, die Person muss total schlau sein. Und äh, dabei ertappt man sich, glaube ich, schon häufiger als man denkt Kreativfunk Kreativfunk Ja, das war's auch schon fast mit Kreativfunk heute ähm, und bevor wir uns verabschieden noch der Hinweis, dass die nächsten beiden Sendungen von meinen jungen KollegInnen bespielt werden von der Kölner Journalistenschule und da geht es unter anderem um das Thema Nachhaltigkeit und die Sendung könnt ihr auch sonntags hören einmal am 15. August und am 19. September. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Sonntag. Ähm, ja, ich war Cedric oder ich bin's, Cedric und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.